Vitamin C-NSP, die beste Kombination aus Geschenken der Natur und moderner Technologie. Wussten Sie, dass ein Mangel an Vitamin C zu vielen Problemen führt? Vitamin C-Mangel kann zu Problemen mit Haaren, Haut, Gelenken, langsamer Wundheilung, Schäden an Zahnfleisch und Zähnen, Immunproblemen, Blutergüssen, Nasenbluten und Verdauungsstörungen führen. Albert St. George beschäftigte sich nach der Isolierung von Vitamin C in seiner reinen Form mit der Erforschung von Antioxidantien. Er widmete dem Prozess der Oxidation und dem Prozess der Antioxidation viel Zeit. Der Nobelpreis wurde gerade für die Arbeit mit Vitamin C und für seine antioxidative Wirkung verliehen. Vitamin C NSB verdient ihre Aufmerksamkeit. Sowie seine Entdeckung, die des Nobelpreises würdig ist. Vitamin C unterstützt das Immunsystem. Schützt vor Schäden durch freie Radikale und fördert die Kollagenproduktion. 1000 mg pro Tablette Vitamin C-NSP Vitamin C-NSP wirken den ganzen Tag. Dies liegt daran, dass wir die schlorelis Technologie verwenden. Vitamin C-NSP unterstützt das Immunsystem. Es ist wichtig für die Eisenaufnahme und Gewebereparatur. Das Immunsystem wird Ihnen für die rechtzeitige Einnahme von Vitamin C dankbar sein. Vitamin C-NSP wird von den Bioflavonoiden ruten. Hesperiden und Hagebutte begleitet. Warum Vitamin C NSP? NSP garantiert die höchste Qualität, Reinheit und Sicherheit jedes Produkts. Dies gilt auch für Vitamin C. Vitamin C ist wasserlöslich. Das bedeutet, dass es sich nicht im Körper anreichert und täglich eingenommen werden muss. Dies ermöglicht Ihrem Körper, Gewebe zu reparieren und sich vor Infektionen zu schützen. Ihr Körper kann maximale Effizienz bei der Arbeit aller Gewebe und Organe zeigen. Ich mache Sie darauf aufmerksam. Dass in der Firma NSP alle Komponenten genetisch und umweltfreundlich sind. Vitamin C NSP enthält nur genetisch reine Komponenten. Vitamin C NSP ist für Veganer geeignet und wird aus unbedenklichen Rohstoffen hergestellt. Alles wird sicher für die Ökologie des Planeten angebaut, geerntet und recycelt. Hauptinhaltsstoffe Vitamin C NSP ist Vitamin C selbst, Citrus Bioflavonoide, Roden, Hagebuttenextrakt, Hesperide. Die Geschichte der Entdeckung von Vitamin C von Albert St. George ist sehr interessant. NSP entdeckte diese langsam freisetzende Vitamin C-Formulierung und brachte sie 2003 auf den Markt. Seitdem hat die NSP-Company viel Dank und positives Feedback für dieses Produkt erhalten. Es gibt auch viele positive Bewertungen für jedes Produkt der Firma NSP. Der Hauptbestandteil ist Vitamin C 1000 mg pro Tablette. Diese Menge ist nicht für schwangere Frauen bestimmt. Dies ist ein wichtiger Punkt, jede Tablette enthält Acerola Fruchtextrakt, Hesperidin, flavonoide Hagebuttenpulver und Ruten. Werfen wir einen Blick auf diese Komponenten. Hesperidin und Hesperiden, was ist das? Wer ist das? Hesperidin ist ein Flavonoid, das in Zitrusfrüchten vorkommt. Hesperidin wurde erstmals 1828 vom französischen Chemiker Breton aus der weißen inneren Schicht von Zitrusschalen isoliert. Ein altgriechischer Mythos über eine der vielen Arbeiten des Herkules. Die goldenen Äpfel im Garten wurden von den Töchtern des Zitanenatlas bewacht. Diese Töchter wurden die Hesperiden genannt. Zusammen mit ihnen bewachte der immer wache Drache den Garten. Die Äpfel waren es wert, sowohl von den Hesperiden als auch vom Drachen bewacht zu werden. Herkules musste sich anstrengen, um erfolgreich zu sein. Das heißt, Hesperiden ist nach den Hesperiden benannt. Hesperidin gehören zu den natürlichen Citrus-Bioflavonoiden, einer Klasse von Antioxidantien. Im Wesentlichen ist dies eine wasserlösliche Form von Vitamin P. Orangen und Mandarinen sind reich daran, aber der Hauptteil des nützlichen Stoffes befindet sich in der Schale und nicht im Fruchtfleisch, das wir essen. In der Schale, die wir normalerweise wegwerfen. Daher ist es problematisch, es über die Nahrung wieder aufzufüllen. Geringe Mengen an Hesperidin kommen auch in anderen Pflanzen vor. Wir erinnern uns an die Heldentat des Herkules. Die Hesperiden bewachten ihre Äpfel. Sie brauchten einen Drachen zum Schutz, denn es gab viele Menschen, die Bioflavonoide aus magischen Äpfeln gewinnen wollten. Die Aktivitäten der Hesperiden sind in der Geschichte verewigt. Nach ihnen ist ein wertvolles Antioxidans benannt. Aus irgendeinem Grund spiegelt sich die Rolle des Drachen, der den Garten mit magischen Äpfeln mit Hesperiden bewacht, in keinen chemischen Begriff wider. Hesperiden ist also eine wasserlösliche Form von Vitamin P. Es ist bekannt, dass es in Japan seit vielen Jahrhunderten üblich ist, einen heißen Bad Zitrusschalen hinzuzufügen. Zur Entspannung, zur Anregung von Mikrozirkulationsvorgängen. Die positive Wirkung solcher Bäder wird gerade durch den Gehalt an Hesperiden erreicht. Getrocknete Zitrusschalen werden aktiv in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet. Hesperiden hat antioxidative Eigenschaften, wirkt antiallergisch. Aktiviert das Immunsystem, hilft bei der Linderung von Krämpfen, stärkt die Blutgefäße und erhöht ihre Stärke. Reduziert die Gefäßpermeabilität, hat angioprotektive Eigenschaften. Es hat eine stärkende Wirkung auf die Venen. Erhöht ihre Elastizität, verbessert die periphere Durchblutung und den Lymphfluss. Stimuliert die Produktion von Kollagen. Gut für die Leber. Hilft, die Funktion der endokrinen Drüsen zu regulieren. Normalisiert den Östrogenspiegel, kombiniert sich gut mit Vitamin C und verstärkt seine Wirkung. Acerola, auch bekannt als Barbedus Kirsche. Diese Pflanze gehört zur Gattung Malpea. Dies ist ein Obstbaum aus Südamerika. Sie wird in vielen tropischen Regionen angebaut. Reife Acerola-Früchte mit einem sehr hohen Gehalt an Antioxidantien und Vitamin C verdienen ihre Aufmerksamkeit. Acerola wirkt antioxidativ, stärkend und regenerierend. Es wirkt sich positiv auf den Körper bei einem allgemeinen Erschöpfungszustand, bei einer Gewichtsabnahme, bei Infektions- und Viruserkrankungen aus. Ascorbinsäure, das heißt Vitamin C in der Zusammensetzung von Acerola, stärkt das Immunsystem. Hilft, den negativen Auswirkungen von Virusinfektionen zu widerstehen. Hilft bei der Genesung von Krankheiten. Acerola senkt den Cholesterinspiegel im Blut, wodurch das Auftreten von atherosklerotischen Plaques verhindert wird. Reduziert die Durchlässigkeit und erhöht die Stärke der Blutgefäße. Verbessert die Aktivität des Nervensystems. Hilft Stress und Schlaflosigkeit schnell loszuwerden. Starkes Antioxidans. Aktiviert die Kollagenproduktion und verbessert das Bindegewebe. Acerola wird häufig für kosmetische Zwecke verwendet. Acerola verleiht der Haut Elastizität und verlangsamt ihre Alterung. Ein weiterer Bestandteil des Produkts ist Vitamin c N, S, P. Zitronenbioflavonoide Im Allgemeinen umfasst die Gruppe der Zitronenbioflavonoide Rutin, Zitrin, Hesperidin, Kaketin, Flavon. Diese nützlichen Substanzen sind in vielen Gemüsen, Blumen und Früchten enthalten. Ihre allgemeine Wirkung besteht darin, die Wirkung von Vitamin C zu verstärken und seine Wirkung im Körper zu verlängern. Zusammen können Bioflavonoide und Vitamin C die Blutgefäße noch besser schützen, die Immunabwehr noch stärker stärken. Zitronenbierflavonoide wirken sich positiv auf den Stoffwechsel und den Hormonstoffwechsel aus. Hilft, den Körper vor Stress zu schützen, auch langfristig. Tagebutten als Bestandteil des Vitamin C N -S produkts Tagebutten enthalten viele nützliche Substanzen. Vitamine, Mineralien und Spurenelemente. Vitamin C in Hagebutten ist zehnmal höher als in schwarzen Johannisbeeren. Tagebutten haben 50 Mal mehr Vitamin C als Zitronen. Die Gesamtmenge an wichtigen Spurenelementen, wie Kalium, Kupfer, Kalzium, Eisen, Magnesium, Chrom und Mangan, macht Tagebutten zu einem sehr wichtigen Produkt. Tagebutten werden als Stärkungsmittel, immunstimulierend, tonisierend, entzündungssement, choleretisch und harntreibend verwendet. Tagebutte ist ein bekanntes Heilmittel für viele Krankheiten. Im vorbeugenden Modus wird Wildrose sehr effektiv eingesetzt. Roten erhöht die Elastizität der Wände von Blutgefäßen, stärkt die Kapillaren und reduziert die Manifestationen von Entzündungen, reduziert die Kapillarpermeabilität und verringert ihre Zerbrechlichkeit. Diese Auswirkungen der Routine sind das Gegenteil dessen, was bei einer Grippe im Körper passiert. Dies ist eine unverzichtbare Substanz für alle Virusinfektionen. Roten verstärkt die Wirkung von Vitamin C. Zusammen helfen sie uns, Infektionen, Stress, Müdigkeit und alle Herausforderungen zu bekämpfen, die unser Leben für uns schafft. Zusammen mit anderen Komponenten des Produkts trägt Vitamin C nsb Routin dazu bei, noch mehr Vorteile aus dieser großartigen Formel zu ziehen. Die gesundheitlichen Vorteile von Vitamin C sind enorm. Hilft Erkältungen vorzubeugen, lindert erste Erkältungssymptome. Verhindert Skorbut, stärkt das Zahnfleisch, unterstützt die Gesundheit des Immunsystems. Notwendig für die Augengesundheit. Beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor. Gesunde Haut, Vorbeugung von Falten, Kollagenproduktion, alles dreht sich um Vitamin C. Stärkt das Immunsystem, verbessert das Gedächtnis, beugt Eisenmangel und Blutarmut vor. Reduziert das Risiko von Herzerkrankungen. Reduziert das Risiko chronischer Erkrankungen erheblich. Verhindert Makuladegeneration. Die wichtigsten Vorteile von Vitamin C sind bekannt. Dazu gehört auch, Allergien entgegenzuwirken. Wichtig ist die Antihistaminwirkung. Oncoprotective Wirkung ist sehr wichtig. Ein natürliches Abführmittel, das den Körper sanft reinigt. Aktiviert die Kollagenproduktion. Unterstützt Muskeln, Bänder und Gelenke. Wir betonen noch einmal die führende Rolle bei der Unterstützung des Immunsystems. Vitamin C für die Gesundheit von Männern. Unterstützung für eine gesunde männliche Sexualität. Es ist sehr wichtig, die fruchtbare Funktion des Mannes zu unterstützen. Es ist auch sehr wichtig, die Rolle von Vitamin C bei der Unterstützung der Männergesundheit zu betonen. Welcher Zusammenhang besteht zwischen ausreichend Vitamin C und der Männergesundheit? Die Produktion von Kollagen, das für die Aufrechterhaltung der Gesundheit des Mannes unerlässlich ist. Schutz der Blutgefäße, die eine wichtige Rolle bei der Manifestation der männlichen Sexualität spielen. Männer brauchen Kollagen nicht nur für Blutgefäße. Gefäße werden für die normale sexuelle Funktion des Mannes benötigt. Sexualität ist ein wichtiger Moment im Leben eines Mannes. Vitamin C trägt in vielerlei Hinsicht zur Unterstützung der Gesundheit von Männern und zur Aufrechterhaltung der sexuellen Aktivität bei. Eine Abnahme des Cortisolspiegels ist gleichbedeutend mit einer Abnahme der Stressbelastung. Die sexuelle Funktion von Männern ist unter Stress auf dem richtigen Niveau unmöglich. Bei Dauerstress oder Kurzzeitstress, Männer brauchen Schutz. Vitamin C hilft Männern, mit Stress umzugehen. Die Vorteile von Vitamin C NSB sind uns klar Bluthochdruckprävention, Krebsprävention, Stärkung der Immunität, Verringerung des Pathologierisikos des Verdauungssystems, Erhöhung der Knochendichte, Vorbeugung der Alzheimer-Krankheit, Vorbeugung von Zahnfleischproblemen, Verringerung des Schlaganfall- und Herzinfarktrisikos, Vorbeugung von grauem Star- und Makuladegeneration und natürlich schnelle Linderung bei Erkältungen. Vitamin C NSB verdient sehr gute Bewertungen. Leute, die es verwenden, schreiben viele gute Rezensionen. Ich habe verschiedene Formen von Vitamin C eingenommen, aber ich habe nie wirklich den Nutzen gespürt. Nachdem ich über Vitamin C gelesen hatte, das bei Kollagen helfen kann. Ich habe die NSP-Formel hinzugefügt. Ich spüre bereits die Vorteile des Vitamin C NSP-Produkts. Danke NSP, ich benutze morgens nur eine Tablette für einen kompletten Vitamin C-Burst. Ich liebe dieses Produkt und benutze es jeden Tag. Beste Qualität, beste Formel auf dem Markt, bestes Vitamin C auf dem Markt. Vitamin C-NSP ist wirklich das Beste. Ich möchte betonen, dass Vitamin C nicht bei schwangeren Frauen angewendet wird. Vitamin C-NSP ist also ein starker Komplex von Antioxidantien. Alle Komponenten verstärken sich gegenseitig in ihrer Wirkung. Unterstützung der Immunität, Vorbeugung von Allergien, Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Problemen, Vorbeugung von Zahnfleischerkrankungen und Zahnverlust, Schutz und Wiederherstellung des Sehorgans, Unterstützung aller intensiv arbeitenden Organe, Verbesserung der Leber, Haut, Gelenke, erhöhte Kollagensynthese, erhöhte sexuelle Funktion bei Männern, erhöhte Fruchtbarkeit, erhöhte Beweglichkeit und Aktivität der Spermien. Und das ist noch nicht alles. Es gibt noch viele weitere positive Wirkungen des Produkts Vitamin C N, S, P. Nutzen Sie all diese Vorteile und bleiben Sie gesund.